So, ja, willkommen zurück. Äh, ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde. Ich bin noch absolut nicht dazu gekommen, weil ich gestern rausgefunden habe, dass ich alles verkackt habe. Ich habe gestern zwei Stunden, heute drei Stunden gespielt, also fast fünf Stunden, um den kompletten Spiel schon nochmal neu zu machen. Der einzige Unterschied dabei ist, dass ich einen geheimen Raum gefunden habe, wo der Virus ausgebrochen ist. Eine Waffe habe. Das ist alles. Und mit diesem neuen Spielstand, ich habe gemerkt, ich kenne das Spiel doch ein bisschen besser auswendig, als ich dachte. Äh, ich habe sehr viele Rätsel alleine gelöst oder halt nachgeschaut, ob ich es richtig im Kopf habe, dass ich nicht wieder rumrenne, wie blöd. Äh, ja, und wie ihr seht, wie ich gesagt habe, ich habe jeden Spielstand einzeln aufgezeichnet. Jeden einzelnen. Einfach, damit ich nachher nicht wieder alles neu machen muss. Oh, fuck. Ich hätte die Kisten. Ich gucke, wie viele äh, Ribbons ich noch habe. Eventuell, weil die Kisten hier ist mal verschieben. Wobei, eigentlich sollte es ja theoretisch passen. Ich schiebe die Kiste rein. Dann... diese komische Kiste, die eine Stranger-Hitbox hat. Okay. That's it. Sobald ich den Fahrschuh anspreche, beginnt der 5-Minuten-Timer jetzt. Das heißt, ich rüste mich aus, aber ich nehme stattdessen Säurebrandbomben rein. Äh, Säurebomben, nicht Säurebrandbomben. Brandbomben sind hier, die Napalen. Okay, der Timer läuft. Kann nichts skippen. Mein Timer läuft. Dann bist du Oder warte mal, wahrscheinlich die Szene mit ihm. Sein ekliges Lachen. Kann ich skippen gleich. Oh, die Maus. Ja, genau, ich kann den skippen. Ich kann Select drücken, um Cutscenes zu überspringen. Das ist Gold wert, dass ich das rausgefunden habe. Ja, und wenn es jetzt nicht klappt mit der Brandbombe, dann. Also mit dem Granatwerfer allgemein. Dann werde ich richtig pisst, weil dann habe ich 5 Stunden Stream ohne Aufnahme umsonst. Für das Spiel. Nicht umsonst, weil es war okay, aber für das Spiel war es umsonst. Okay, er geht recht schnell auf die Knie, das ist gut, aber ich habe jetzt zwölf Granaten durchgelassen. Ich glaube, 20 brauche ich um fertig zu machen, habe ich gelesen. Vielleicht auch nicht. Kann sein, dass Napalm und Säure noch äh, ling Lingering Damage haben. Das heißt, wir haben. Ich habe ihn, hab ihn runtergedottet. Finde ich geil. Also, ich habe den Tyrant mit Dot Damage runtergedrückt. Finde ich lustig. Sorry. Passiv Damage ist immer gut. Wie Pokémon. Ja, ich mache Toxin und dann einfach Boost und Schutzschild. Okay, das fährt zurück, wenn das U-Boot weg ist. Und dann ruft es das U-Boot neu. Okay. Das macht mehr Sinn. Okay. Doch, mit dieser Erklärung kann ich leben. Ein bisschen. Wir sind immer noch unter Zeitdruck, aber mit so einer Erklärung komme ich, komm ich klar. Läuft ich kann nicht skippen, weil der Timer läuft. Das ist das Problem. Jetzt stelle ich vor: hinten im Fenster schwimmt einfach einer von diesen ekligen Elektroschock-Kacken. Ja, da ist eine Leiter. Ich möchte die Leiter haben? Ja, ich mag nicht, dass die Katzen so viel Zeit wegfressen. Das ist doof und die Treppen alles in diesem Spiel. Ja, nice. Ich bin eigentlich zufrieden jetzt tatsächlich. Come on, come on. Wenn ich speichern kann, natürlich gut, dann würde ich speichern, aber ich glaube, wir fliegen los. Vielleicht nach der Landung. Oh, vielleicht kann ich der Landung. Ich muss jetzt speichern können. Ich hätte die vierten Bomben nur mitnehmen sollen. Okay, ich hau mich mal weg, weil jetzt kommen neue Sachen. Was? Nein, nein, nein, nicht so gucken. Der Typ ist ein Spaß. Die fangen jetzt gar nicht so an, Claire. Tu Claire, jetzt nicht so, als ob... Ja, no, okay. dein Leon wartet, Alter. Was soll denn das? Well, really you I, I like oh stop. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. <laughs> I hear Hawaii's nice this time of year. You got it. <laughs> <laughs> Wusste der Panzer kommt zum Einsatz. Oh. Na gut, das ist was anderes, als ich gedacht habe. Und jetzt will ich speichern. Und zwar auf einem einfachen Grund, ich habe schon Spoiler gesehen, dass da ein Tyron äh, da steht. Nicht, weil ich Spoiler werden wollte, Entschuldigung. Äh, nicht weil ich Spoiler haben wollte aber sobald ich den Tyrant Battle eingegeben habe, kann mal dieser Battle um nicht der erste, den ich verloren habe Ich bin gar nicht sicher, ob dieses Dröhnen vom PC kommt oder vom Game. Also, das kommt mit, und die kommen noch mit, und du kommst auch mit. Alles. Warte kurz. Alles. Oh, warte mal. Es tut mir leid, dass ich gerade so viel Preppe, aber ich möchte gerne so viel dabei haben wie möglich. Ich glaube kaum, dass ich da hinten einen Item Drop kriege. Das heißt, ich habe nachher eh Zugang auf die Kiste. Okay, es war das Flugzeug. Ohne Handtaschtuch. Äh. ich glaube wir haben ein problem vorbereitet das katapult ist bereit welches katapult bitte okay warte mal äh, ich will zuerst die gasgranaten drin haben der Charge ist scheiße. Ich habe mich gecornen lassen. Kannst du bitte zielen? Ja, danke schön. Leben. Leben Orange grün nehmen. Passt. Passt. <lacht> Fast. Ich renne zu nah an die paar Beine. Da hab ich schon nur die normale Pistole. Sie humpelt komisch leben. Orange, da reicht ein grünes. Muss ich ihn gar nicht bekämpfen? Katapult bereit, ist sehr komisch. Mal kurz, wenn das eine andere Lösung ist, dann dann resette ich. Sorry, wenn das die Lösung ist, dann resette ich, weil Munition. Heißt, also ich muss ihn gar nicht aktiv bekämpfen. Ich muss ihn nach vorne bringen und dann einfach schnell nach hinten rennen. Alles klar. Dann spare ich mir 10.000 Munition, weil ich habe gerade alles verballert, also inklusive Granatwerfer. Also inklusive Pistole natürlich. Schluss. Ja, dann. Oh, meine Prep Work am Ende voll useless. Weil der Tyrant lässt sich offensichtlich ja nicht einfach besiegen. Das ist halt ein Tyrant. Der große böse Tyrant, vor allem nicht einfach irgendein Tyrant. Einfach wie ein kaputter Lüfter, aber hey. also die bleiben hier. Jetzt kommt mit Moon. Ich nehme trotzdem Moon mit und Brandbomben. War das trotzdem so? Ich nehme trotzdem noch ein grünes Herb mit und kombiniere, aber ich lässt dann. Einen Slot frei, das ist nicht so tragisch. Es gibt irgendein Achievement, so oh ja, besiege den Tyrant ohne einen Schuss abzugeben. Das wäre so bescheuert. Ich frage mich jetzt gerade, was passiert, wenn ich beginne und instant das Katapult zünde? Ist das überhaupt möglich? Ich werde den Tyrants großen bösen Screen gerade mal skippen. Okay, weil ich das jetzt gemacht habe, kriege ich das Katapult jetzt gerade nicht. Okay, das habe ich verdient. Das ist okay. Ich rüste jetzt trotzdem zuerst mal das aus. Sch Schießen bringt eigentlich gar nichts. Ich muss einfach dodgen. ready. Okay, das war mein Tod. Alles klar. Das heißt aber, ich muss am Anfang nach vorne ihn zu der Luke bringen, dass wenn er bremsen will und blockt, dass er nach hinten gedrückt wird und runterfällt. Das war jetzt zu wenig weit weg. Okay, das macht Sinn. Theoretisch muss ich also legit keinen Schuss abgeben. Ich habe mit dem Damage Pool gerechnet, aber ich muss keinen Schuss abgeben. Ich brauche Heil-Items. Ich nehme Granaten mit, zum Abschrecken, wenn er zu nah kommt. Weil ich glaube, ich kann ihn ein bisschen betäuben für kurze Zeit. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich nicht schießen eigentlich. nachher speichern sollen, aber dann natürlich runter, hoch, runter. Mega mühsam das Spiel. Egal, also. Der Tyrant gehört uns. Ich, ich krieg den. Ich, ich weiß, ich schaffe das. Irgendwie. Ich schaff das. Ich weiß es. Ich glaube mich. Ausnahmsweise mal. Aber die Grundidee mit dem Katapult, von Anfang an, war ja okay. Er charged, okay. Könnte was werden. Nein, er ist zu weit vorne. Natürlich setzen sie ihn dahin danach. Ja, der Charge macht weh, als ob der Charge ein One-Shot ist. Kann es sein, dass der einen Health Pool hat? Ich, ich speichere jetzt einfach nochmal. Es ist mir zu blöd, jedes Mal neu einzuequippen. Also ich tausche das danach aus. Kann es sein, dass der einen Health Pool hat, der davon abhängt. Der das abhängig macht davon, wie viele.. Ähm, wie viel Damage ich ihm schon gemacht habe. Ob er, das äh, ob er die Kiste fängt oder nicht. Das ist gut möglich. Das wäre eine Option, ja. Ich nehme einfach alles mit, was ich habe. Speicher jetzt, dass ich jedes Mal... Wenn ich laufe doch einfach die Treppe auf, Dass ich jedes Mal, wenn ich... Ich werde nicht Speicherpunkt 16 überschreiben, obwohl ich könnte. Das ist eigentlich dasselbe. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ einen Pool hat, der sagt, hier fängst du die Kiste, hier nicht mehr. Aber er kann nicht sterben. Ich kann mir das echt vorstellen bei dem Typen. Wünschte, es wäre emulatormäßig, das ist, wenn du dem NES-Emulator spielst, hast du eine ne Funktion zum Spulen, zum Zurückspulen und Vorspulen, äh, zum Zurückspulen meine ich, nicht Vorspulen, Vorspulen ist was. Heißt, du kannst, wenn du stirbst, zurückspulen. Das ist sehr hilfreich. Doch in diese Ecke. Nein, das war zu nah. Fucking Missgeburt. Alter, ich hasse diesen Boss jetzt schon. Schöne Todesanimation. Habe ich nicht erwartet. Aber fuck you, du Hurensohn. Ich werde aus diesem Bosskampf nicht schlau. Eben, ich will wissen, hat er eine Health Pool oder kann ich katapultieren? Out Veronica versus. Ja, toll, danke, Handy. Tyrant. Es hilft nichts, wenn ich scheiß Artikel drüber kriege momentan gerade. Die das Spiel reviewen. Ich will nicht die Geschichte haben. Ich will wissen wegen diesem Hurensohn. Okay, dann halt nicht. Leckt mich am Arsch. Nee, der hat mich nicht getroffen. Warte, Heilung. Oh, von der Position her? Ja, es ist ein Health Pool. Es ist ein Health Pool. Alles klar, es ist ein Lebenspool. Von der Position her war unmöglich, dass er da rauskommt. Das ist ein scheiß Health -Cool, den er hat. Ja, mach das mal. Ja, kann ich da vielleicht weg? war ein Lebenspool. Alles klar. Ich hatte Rechte am Anfang. Aber am Anfang habe ich zu viel Munition verschwendet. Was für eine Trophäe. Hätten sie einen unabhaltsamen Gegner. Alles klar. Alles klar. Okay. Oh nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies. But I cannot let you escape now. Oh. Alfred, you cross-dressing freak! Nö, die, die haben Claire mit Leon. Ich will Claire nicht mit Steve. Steve ist ein Spasti. Fucking edgy boy. Nee. Ich, ich will da gar keine Romanze sehen. Die können mir komplett am Arsch lecken damit. Der Typ ist mir unsympathisch hoch 1000. Dreh dich weg, du Hurensohn. Niemand will dich. Dankeschön. Sorry, dass ich so getriggert bin, aber ich finde den Typen so abartig scheiße. ein Edgy Boy gehabt und so, oh, guck mal, ich bin so einsam. Nur weil sein scheiß Vater da jetzt verreckt ist, will er sich plötzlich um 180 Grad drehen. Absolut gar nichts. Grad. Vor allem nicht mit Leon. Leon ist der einzige Wahre, ne? Nur Das so. Hey, das sind die die Island right before uns Then that must be. This place belongs to Umbrella! Das Ende der ersten Hälfte. Warte, das Ende der ersten Hälfte. Nicht. Auf. dass ich so getriggert bin. Und der geht mir so auf den Sack mit seinem edgy Getue. So, jeder, der über 13 ist, der das schon, schon lange sein lassen, normal. mal. Der hockt noch mit seinem 20, 22, was weiß ich dann. Ah, oh, ich bin so edgy. guck mich an. Er heißt sogar Burnside, Alter. das ist bin nach, ein nach. Ja, okay, also 17. Nein! Das ist zu Ding. Ich weiß, dass Edgy bei ihm Knast gehockt ist wegen seinem Vater, ne? Weil der da. Das Spiel wird sich eine Romanze hier drin aufbauen. Logisch. Nacht. Leon. Ich hoffe, sie vergessen Leon nicht. Die sind hier auch Zombies. Der ja, Maschinenraum. Ich ein maschinenraum also Ihr könnt fragen kriege ich eine anständige kamera oder? Die x maschen hat mir jetzt gerade zu gebracht. Ah, die würde ich von hier aus wahrscheinlich noch sehen. Ja, ich sollte vielleicht nicht mit dem Granatenwerfer rumlaufen als Basewache. Stromgenerator hier. Könnte ich ein Metallobjekt bearbeiten? Das ist ja nützlich. Blaues Antidote. Oh nein. Ja. Wir, lassen, wir lassen den schon raus. Ich glaube das Waffen-Upgrade, so wie ich will. Also haben wir jetzt mal Munition gefunden, das ist gut. Ich würde eigentlich gerne langsam aufhören. Ich suche einfach noch einen Speicherpunkt. Also ich spiele jetzt noch so lange normal weiter, bis ich einen Speicherpunkt habe. Ich werde jetzt nicht spezifisch alles skippen, bis ich einen habe. Aber sobald ich einen habe, würde ich mal... Also wenn jetzt hier eine Schreibmaschine ist, dann ist es fertig. Oh! Nein, da liegt ein Madpack. Äh, eine Munikiste. Wahrscheinlich zu weit vorne. Ich sehe es doch von hier. Okay. Warte mal. Thank <laughs> you. Also Nochmal eine. Okay, jetzt haben wir es endlich. Die gehen nur auf gebrannt. Oh nein. Das war das Problem letztes Mal, wenn ich vergiftet wurde im Resi 1. Dann muss ich hier diese blauen Kräuter fressen. Ich mag das nicht in diesem Spiel, wenn man poisoned ist. Er bewegt sich. Wir kriegen Spinnen als Gegner. Spinnen mit Poison. 0815 Gegner. Ist auch ein Resi mehr als einmal schon vorgekommen. Wo bewegt sich das? Kein angenehmer Sound für eine. Äh, für eine Safe Station, weißt du? Alexanders Memo. Mein Vater Edward hat den Muttervirus Mut in Zusammenarbeit mit einem anderen Adligen entdeckt, einem gewissen Lord Spencer. Spencer-Anwesen. Also Resident Evil 1. Edward war der Großvater. Das heißt, wir haben einen Brief von Alexander. Als sie ihre Forschungen schließlich Ergebnisse zeigten, nannte sie den aktuelle, die aktuelle Mutation des Muttervirus T-Virus. Um ihre Forschungen zu tun, gründet sie Umbrella Chemical. Ich machte mein Examen in Biogenetik und arbeitete an einem streng geheimen Forschungsprojekt für meinen Vater. Doch meine Versuche durchliefen eine schwierige Phase und mein Vater starb mitten während des Projekts. Wir sind jetzt gegenüber anderen Forschern hint ins Hintertreffen geraten. Denn die Konkurrenz auf dem Gebiet der T-Virus-Forschung ist sehr groß. Ich habe den Namen der Familie Ashford, die unsere Uran in Veronica gründete, Schande bereitet. Wenn nichts geschieht, wird Spencer Umbrella übernehmen. Ich muss das Projekt aufs Äußerste beschleunigen, aber ohne von Spencer entdeckt zu werden. Ich habe es mir gut überlegt und beschlossen, eine leistungsfähige Forschungsanlage zu errichten. Ich werde sie in dem Transportlager errichten lassen, das ich in der verlassenen in antarktis versteckt habe. In der Anlage werde ich mir einen eigenen Raum einrichten, der vom Designer meinem Anwesen ähnelt, dem, Erde, dem Erbe der verstorbenen Trevor. Dort werde ich meinen süßen Erinnerungen nachhängen können. Aus Sicherheitsgründen werde ich diesem Projekt einen Codenamen geben. Ich werde den Namen unserer schönen Uhr einnehmen, die ich so gerne wieder zum Leben erwecken möchte. Code Veronica! Alles klar. Ich bin mir sicher, dass die Ergebnisse meiner Forschung ebenso ruhmreich sein werden wie ihr Name und dass die Ehre der Familie Ashford endlich wiederhergestellt wird. Kann es sein, dass wir den Zombie hören, der oben eingesperrt ist? Ja, wie gesagt, ich habe einen Ink-Ribbon, ich habe einen Speicherpunkt, ich würde aufhören jetzt. Da muss eine helle Bade in die Wand. Nimmst du jetzt noch alle Items mit? Dann machen wir das doch. Ah, okay, weil ich habe meine Dietrich noch gedacht. Alles klar, dann würde ich mal beenden. Äh, ja, Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir, wann weiter weitermache. Curio!